Hey, hallo, hier ist wieder euer Kater Max. ja, ja, ja, ja. Heute wieder mit einer Scherzfrage. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, auf ja, Kugel sitzt? Also, ein der der schreit auf einer kugel sitzt sitzt. Wie heißt der? Na, wisst ihr nicht? Kugelschreiber <lacht> Herrlich, dämlich, ne? Okay, das war's für heute Das war euer Max Tschüss, tschüss Abschalten